In diesem Multimedia-Tutorial zeigen wir, wie Sie mit der sogenannten Abschlussverfolgung Kriterien für den Kursabschluss festlegen können. Im vorliegenden Szenario müssen Studierende, damit sie den Kurs abschließen können, bei allen Übungen eine Lösung hochgeladen haben. Weiters müssen Sie auf das Skriptum mindestens einmal zugreifen, sowie eine Bewertung auf die Abschlussprüfung bekommen. Um nun alle diese Kriterien in Moodle einstellen zu können, benötigen Sie die sogenannte Abschlussverfolgung. Im ersten Schritt aktivieren Sie die Abschlussverfolgung für den Kurs. Klicken Sie hierfür rechts oben auf das Zahnradsymbol und wählen Sie Einstellungen. Klappen Sie zunächst den Abschnitt Abschlussverfolgung auf. Aktivieren Sie hier die Abschlussverfolgung, indem Sie das Dropdown-Feld auf Ja setzen. Um die Änderungen zu übernehmen, klicken Sie auf Speichern und Anzeigen. Gehen Sie anschließend in den Bearbeitungsmodus, indem Sie auf Bearbeiten einschalten klicken. Sie müssen nun für alle Aktivitäten bzw. Arbeitsmaterialien, die ein Kriterium für die Abschlussverfolgung darstellen, die jeweiligen Bedingungen setzen. Beginnen wir mit der Übung 1. Klicken Sie hier auf Bearbeiten bzw. Einstellungen. Klappen Sie den Abschnitt Aktivitätsabschluss auf. Beim wichtigen Parameter Abschlussverfolgung stehen Ihnen drei Einträge zur Verfügung. Die Option Abschluss wird nicht angezeigt, bewirkt, dass die Aktivität nicht als Kriterium für den Kursabschluss verwendet wird. Mit dem zweiten Eintrag, Abschluss wird manuell markiert, stellen Sie ein, dass Studierende den Abschluss steuern. Anders gesagt, Studierende müssen selbst manuell eine Markierung setzen, sobald sie mit der Abarbeitung des Lernmaterials fertig sind. Die letzte Option, Abschluss, wenn alle Bedingungen erfüllt sind, definiert, dass der Abschluss automatisch erfolgt, sobald Studierende alle von den Lehrenden gesetzten Bedingungen erfüllen. Wir benötigen die dritte Option. Mit den nun aktiv gewordenen Feldern können Sie die Bedingungen festlegen. Die erste definiert, ob eine Ansicht des Lernelements notwendig ist. Die zweite und dritte Option legen fest, ob eine Bewertung und oder eine Abgabe der Lösung notwendig für den Kursabschluss sind. Im vorliegenden Beispiel müssen Studierende bei Übungen stets eine Lösung abgeben. Daher wird das dritte Kontrollkästchen aktiviert. Alternativ können Sie auch einen Abschlusstermin festlegen. Um die Änderungen zu übernehmen, klicken Sie auf Speichern und zum Kurs. Am Symbol können Sie nun erkennen, dass ein Abschlusskriterium für das Element festgelegt wurde. Die Kriterien für die Übung 2 und 3 setzen Sie analog. Aus Zeitgründen überspringen wir diese Arbeitsschritte. Klicken Sie anschließend beim Skriptum auf Bearbeiten bzw. Einstellungen. Im Abschnitt Aktivitätsabschluss setzen Sie den Parameter Abschlussverfolgung wieder auf den Wert Abschluss, wenn alle Bedingungen erfüllt sind. Wie zu Beginn gesagt, sieht das Szenario vor, dass Studierende das Skriptum zumindest gesehen haben müssen, um den Kurs abschließen zu können. Aktivieren Sie daher das Kontrollkästchen bei Ansicht notwendig. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass jede Aktivität bzw. jedes Arbeitsmaterial über unterschiedliche Bedingungen verfügt. Die Änderungen übernehmen Sie wiederum mit Speichern und zum Kurs. Abschließend muss nur noch das Kriterium für die Abschlussprüfung definiert werden. Öffnen Sie wieder die Einstellungen der Aktivität. Hier setzen Sie den Parameter Abschlussverfolgung wieder auf den Wert Abschluss, wenn alle Bedingungen erfüllt sind. Im vorliegenden Szenario müssen die Studierenden für einen Kursabschluss eine Bewertung auf die Abschlussprüfung erhalten haben. Setzen Sie hierfür das entsprechende Häkchen. Wiederum speichern Sie mit Speichern und zum Kurs. Sie haben nun die Kriterien aller benötigten Aktivitäten gesetzt. Nun müssen Sie nur noch für den gesamten Kurs die Abschlussbedingungen deklarieren. Klicken Sie hierfür auf das Zahnradsymbol und öffnen Sie Kursabschluss. Unter dem Abschnitt Grundeinträge definieren Sie zunächst, ob der Kurs beendet ist, wenn mindestens eine oder alle der soeben definierten Kriterien erfüllt wurden. In unserem Szenario müssen alle Bedingungen erfüllt sein. Klappen Sie nun den Abschnitt Aktivitätsabschluss auf. Hier aktivieren Sie jene Aktivitäten, die Sie für den endgültigen Kursabschluss benötigen. Im vorliegenden Beispiel alle fünf Elemente. In den nachfolgenden Abschnitten können Sie bei Bedarf weitere Kriterien setzen, wie etwa dass Studierende einen anderen Kurs abgeschlossen haben müssen, Studierende bis zu einem bestimmten Datum im Kurs eingeschrieben sein müssen oder Ähnliches. Nachdem Sie alle Bedingungen gesetzt haben, klicken Sie auf Änderungen speichern. Sie haben nun die Abschlussverfolgung vollständig eingestellt. Um den Kursabschluss zu überwachen, ist es empfehlenswert, den Block Bearbeitungsstand hinzuzufügen. Klicken Sie hierfür links auf Block hinzufügen. Wählen Sie im Dialogfenster Bearbeitungsstand aus. Im neu angelegten Block klicken Sie auf Kursbericht ansehen. Auf dieser Überblickseite können Sie nun anhand der Matrixdarstellung den Status aller Studierenden auf einen Blick einsehen. Zu Beginn ist die Abschlussverfolgung leer. Mit der Zeit werden abgeschlossene Aktivitäten mit einem Häkchen gekennzeichnet. In diesem Beispiel können Sie schnell erkennen, dass Max Muster bereits einige Kriterien erfüllt hat. Wechselt man zur Studierendenperspektive, sieht man, dass Studierende neben allen Aktivitäten Fortschrittsindikatoren angezeigt bekommen. Anhand dieser Boxen kann Max Muster beispielsweise erkennen, ob er eine Aktivität abgeschlossen hat oder nicht. Auch anhand des Blocks Bearbeitungsstand kann Max erkennen, wie viele Bedingungen er bereits erfüllt hat. Hinweis! Falls Sie eingestellt hätten, dass Studierende den Abschluss manuell markieren müssen, dann würde diese Checkbox die Möglichkeit bieten, Aktivitäten manuell als abgeschlossen zu markieren. Abschließend sei noch auf die Möglichkeit hingewiesen, dass Lehrende den Abschluss für Studierende übernehmen können. Klicken Sie hier rechts oben auf das zahnrad und wählen Sie Mehr aus. Öffnen Sie den Reiter Berichte und klicken Sie auf Kursverlauf. Hier sehen Sie nun wie zuvor auch die Abschlüsse der Studierenden bei den jeweiligen Aktivitäten. Wenn Studierende aus unterschiedlichen Gründen verhindert waren, den Abschluss selbst zu erreichen, können Lehrende dies nun hier für Sie machen. Klicken Sie auf die gewünschte Checkbox, um den Abschluss für die Person durchzuführen. Bestätigen Sie die Hinweismeldung mit Änderungen speichern. Sie können nun an der unterschiedlichen Farbmarkierung erkennen, dass der Abschluss durchgeführt wurde, aber nicht von den Studierenden, sondern den Lehrenden.